Liebe Julia, vielen Dank für Ihre wichtige Frage. Die wird uns übrigens sehr oft gestellt, das möchten also sehr viele Eltern wissen. Es gibt keine einfache Antwort und auch keine, die dann für alle gilt. Wie viel Zeit Ihr Sohn mit Medien verbringt und ob das zu viel sein könnte, das hängt vor allen Dingen von seinem Entwicklungsstand, Interessen und Bedürfnissen ab, aber auch von Ihrem Familienalltag. Klar ist, je älter Kinder werden, umso mehr Medien nutzen sie auch, neben Büchern, Hörspielen und Fernsehen werden dann auch Internetseiten, Spiele-Apps und Videokanäle im Internet interessant. Es gibt aber auch noch wichtigere Fragen als die Dauer der Nutzung, nämlich nach dem was und wie. So also wie nutzt ihr Sohn seine Medienzeit? Stehen Spiel und Spaß im Vordergrund, recherchiert er Themen für die Hausaufgaben und Schule oder chattet er mit Freunden? Außerdem ist auch wichtig, ist er dabei alleine unterwegs oder sind das gemeinsame Aktivitäten mit Ihnen als Eltern, mit Freunden oder Geschwistern? Grundsätzlich ist wichtig, dass er Inhalte nutzt, die für sein Alter gedacht sind. Dabei helfen Ihnen Alterskennzeichen, Beratungsangebote zur Orientierung, aber auch der gemeinsame Blick darauf, was genutzt wird und wie. Das heißt, Sie sollten diese Inhalte kennen und da auch mal nachfragen. Grundsätzlich ist es auch wichtig, dass es einen Ausgleich zur Mediennutzung gibt, also drinnen und draußen spielen, Freunde treffen Sport, basteln, malen und so weiter. Was die Zeiten angeht, vereinbaren Sie am besten gemeinsam Regeln, was wie oft genutzt werden sollte. Diese Regeln sollten zu Ihrem Familienalltag passen, aber auch die Bedürfnisse Ihres Sohnes mit einbeziehen. Er sollte verstehen, warum es diese Regeln gibt und dass sie sich auch ändern können, wenn er älter wird und andere Medien und Themen wichtiger werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.